Freitag Nummer 3 und wir merken, dass die Arbeitgeberseite immer noch nicht auf uns zugeht. Wir haben immer noch kein neues, konkretes Angebot. Heute haben wir den Arbeitskampf ausgeweitet. Die Arbeitgeber sprechen oder die Verbände sprechen von angeblichen Streikexzessen. Ja, aber sie haben es provoziert und sie wollten den Streik und also bekommen sie den Streik. Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass die Passagiere sicher fliegen können, tagtäglich dafür sorgen, dass keine Gefahrstoffe auf den Flughafen in die Kabinen geraten, haben mehr verdient. Und da sagen wir, 20 Euro ist eine gerechte Forderung und die wollen wir auch durchsetzen. Jawohl! Und da sagen wir auch einem Frank Heindel, einem Frank Heindl auf der Gegenseite, sagen wir ganz klar, wenn das so einfache Anlerntätigkeiten sind, dann stell du dich doch mal ans Band und mach das mal ein paar Tage. Eine Grundausbildung von 220 bis 260 Stunden sind keine einfachen Anlerntätigkeiten ständige Realtest, der Druck, der Umgang mit den Passagieren. Daher sagen wir, 20 Euro müssen sein und dafür stehen wir heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Vergleiche sehen, wenn jetzt Vergleiche ähm, gebildet werden mit anderen Berufsgruppen, die verdienen ja viel weniger und wir haben ja alles schon so viel, dann können wir nur sagen, das ist eklig, das ist unsolidarisch und der Streik ist unsere Antwort. Wir wollen mehr verdienen und dafür stehen wir und kämpfen hier zusammen. Und gerne kämpfen wir auch gemeinsam mit anderen Berufsgruppen für mehr Lohn. sorgen tagtäglich dafür, dass die Geldmaschine Flughafen weiter in Scheine druckt, dass die da oben in den oberen Etagen ihr Geld verdienen. Und da sagen wir, dass die wollen ein Stück davon abhaben. Ja, Daher ist, ist das heute ja ein Signal, was ganz klar rausgeht in die Republik was hoffentlich von den Arbeitgebern gehört wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vergangene Woche, vorletzte Woche, mussten wir im Geld- und Werttransportgewerbe drei Tage am Stück ganz täglich streiten. Wir haben diesen Streik heute frühzeitig angekündigt. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir können auch mehr, wenn die Arbeitgeber nicht wollen. Und daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 23. Januar gehen die Tarifverhandlungen in Berlin weiter. Dieses Signal ist großartig, das geht durch die Welt. Ich meine, wir sind, glaube ich, in jedem Land äh, heutzutage, heute in der Presse. Ähm, das geht durch die Welt. Fliegen darf auch ruhig 50 Cent teurer werden, dafür, dass Beschäftigte nach von ihrer Familie ernähren. Und daher nehme ich dieses Signal mit. Danke für diese großartige Danke.